Berlins historische Mitte verfügt über ein neues architektonisches Glanzstück. Nach vierjähriger Bauzeit wurden symbolisch die Schlüssel für den neuen Anbau des historischen Museums übergeben. Das etwa 50 Millionen Euro teure Gebäude ist der erste Bau des chinesisch-amerikanischen Architekten Pei in Deutschland. Er entwarf unter anderem die berühmte Glaspyramide am Pariser Louvre. Mit der Ausstellung Idee Europa Entwürfe zum ewigen Frieden wird das Museum im Mai eröffnet.